Jetzt sie nicht so los. Ah, das erzähl ich wieder hier. Ja, der ist schon wieder Ah, nicht so weit. Ich schieb von fucking. Ja, ist Oh, ist das war halt Ja, an einem Ausgang. So, schon sind Sie so am so Ich weiß nicht, ob sie von cool. oder das so. Neue von Catfish mitgebracht. Schön. So ich glaube, die ist nur schon wieder erweitert. Siehst du da draußen? Zwar sind da. Der dritte ist jetzt Gras <lacht> wollte ich mit sagen Dann hab natürlich wieder ich ein Headshot und der Wetter gekauft. Oh, die kann das für mich. Ja, wo immer ein Headshot weiter Ehre. <lacht> ich bin die fucking Ablenkung, von den Leuten, von ich bin in der Sicht von anderen Leuten, bin sie die Das ist mein Schlauch. Du hast einen ich Anki Blutig geschlagen Deshalb ist er gleich beim ersten Schuss gestorben, so aufs Sauge. Ja, ich hab den einen fucking crossbow Bolt, Bolt. Alter, ah, fast keine Munition mehr hat irgendwie erahmt. Der hat das Shotgun gehabt, glaube ich. Hat der der Wett endlich gehabt? Ja, ich hab doch gesagt, ich kriege immer wieder. den hat schon wieder Wett. Ich, ich gehe zu dem Wagen, dumme. Müll. Der Dämen. Dämen. Ah, ja. da ist so gut, der hat Fire Zombie, mit Erdkitz vor mir. <lacht> <lacht> Ja halt wirklich vom Catfish mit dem Bei der ist es ja extra, ziemlich gut Signalfeuer, ja Ein Gesunder, ist ja Vor. Hm. Hab ich irgendwie nicht checkt. Und? Madonna ja, ich kann ihm gleich wieder umfahren. Das ist ein Mega-Deal. Hey, aber die schießen, nicht, die schießen eher Scapa. Oder Puerto Rico, die sind nicht Madonna. Das hat sich aber nicht um die Richtung angehört. Schaut nicht so aus, als ob da wäre ich mir. Nein, es kann aber da. Ich glaube, da, kann ich fallen, aber. Da ist eine Falle. schon. Ich habe auch volle Fallen mit. Ich leg die Nummer daher, ich habe sie gar nicht aufgestellt. Die werden aber ziemlich schnell los sein. Ja. Bam! Hey, Alter. Genau. Das er hat, Alter. Ja, Alter Das ist ja Mieter, Alter muss man sich jedes Mal... Ja, verbannen einfach Die Baustelle ja. Eine Ewigkeit später. Ihr... West und vor ein paar Sekunden später Keine Frage, entschärft Ja bei mir Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh da, was sind die mit der Schossen. <lacht> Ah, oh. oh, da hat er auch eine Bombe geschmissen. Oh, okay. Was haben wir dir? Und einer rennt gerade zu meinem Boy. Wer soll ich, damit ich Bär so mehr um die Ecken schauen kann? Der ist gerade krezt, der ist gerade abtatscht, worden und ich bin nicht um die Ecke gekommen. Ui, dass das Test, das er auslöst, war irgendwie nicht geplant. Hier oder Ich hab's geschmissen. Weil der ist wieder abtatschen geworden. Weil er so verfallen war, dass ich nicht durchgekommen Mit dem Schaden. Nein, es sind deine Seiten von wir... Ich war schon fast draußen, oder? Das war's dann noch beim Video. Also von da aus? Das war ich nicht. Ich will von da aus, ja. Okay, ich hab jetzt aber keine Wischen mehr. Fahren hab ich. Zwei, zwei, drei, alle. Sprenglanze. Zusammen so. Ich will die nicht so. Er hat die Schatten, er hat die Bounty ja, Kann sein, dass der jetzt Der hat halt eine Sprenglanze das Da ist ein Doppelfalle? Er glaube ich Extracted oder einfach mir retzen, Alter. Jetzt denke ich mir ja, warum wir jetzt zur Zeit nicht. Da ist nichts mehr, Bock. Ja, ja, ja. Ja, ist auf Extraction, weg Alter. Ich hab mich <lacht> Fuck mhm. it Vielleicht kann man noch vorhanden. Stimmt und ja. Wer ich werde was das für ein ist. Alter, dann mache ich mit. ich habe auch einen. Trau mich. Ah, Ich mal. Ich Ich das nicht mehr. Ein interessanter Schatten.